Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen Sonntagmittag. Haben wir Mittag? Mittag haben wir schon, ne? Also Vormittag glaube ich nicht mal egal. Ich bin mal wieder zeitlos. Zeitlos unterwegs. Ich weiß nur, dass wir heute Abend um 10 Uhr am Auto hocken, ne? Auf dem Weg zum Flughafen. <lacht> ähm, wir hatten vorhin so, mein Mann ist dabei, <lacht> die Rede, er hat mir erzählt, dass er heute Nacht in seiner früheren Arbeit geträumt hat. Und du kennst das bestimmt auch, dass du von der Arbeit träumst. Ich kenne das auch noch nur zu gut. Und dann wirst du wach, also irgendwie so, so, ich sag jetzt mal so ein bisschen flapsig, irgend so ein idiotisches Zeug von Problemen und tralala, was dich gerade so auf der Arbeit beschäftigt halt. Und dann wirst du wach und dann denkst du, ach ja, muss ich jetzt nachts auch noch davon träumen. So ungefähr. Kennen wir doch alle. Weißt du, was das Schöne ist? Wenn du solche Träume hast und du wirst wach und denkst, uch, war ja nur ein Traum, bin ja im ganz anderen Leben inzwischen. Und das wollte ich jetzt mal so als Anlass nehmen, um das mit dir zu teilen, weil das ist auch möglich für dich, das zu ändern. Du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl. Und so wie du wählst, so ist es auch letzten Endes in Ordnung für dich, weil du, du entscheidest für dich. Du kannst jetzt weiterhin denken, die hat gut reden, weil, die hat es ja geschafft, weil, ähm, die hat eine andere Situation als ich, weil, oder äh, bla bla bla, weil, weil, weil, weil. weil. Du kannst weiterhin, im Grunde genommen auch, ja, dich leben lassen, fremdbestimmt leben, ganz viele Dinge tun, die nicht deinem Herzen entsprechen und irgendwann dann denken, hätte ich doch nur... Oder du kannst die Entscheidung treffen, mir eine persönliche Nachricht zu schicken und dann schauen wir, wenn wir zwei vertraulich unter vier Augen sprechen, wo wir uns vertraulich deine Situation anschauen und ich schaue, ob und wie ich dir helfen kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Beides ist so, wie es ist, vollkommen in Ordnung. Du hast jeweils die Wahl. Das wollte ich jetzt mal so mit dir teilen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Bis dann. Ciao.